Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge MiTopia. Wer wird unser Begleiter sein? Es ist Freddy Fazbear. Und ja, ich werde die Mi-Version von ihm benutzen. Es gibt zwar auch welche, die mit dem neuen mi MiMaker sage ich mal gemacht wurden, halt mit Perücken und Make-up. Aber ganz ehrlich, irgendwie finde ich den ganzen neuen Mi-Freddy viel lustiger. Die Neuen sind so. Es ist halt einfach nur so ein 2D-Bild auf sein Gesicht geklatscht, ähnlich wie beim Monita. Aber ich finde bei Monita sah das doch ziemlich ziemlich gut aus. Aber hier bei den Mies, die ich hier gesehen habe, irgendwie mochte ich die nicht und deshalb nehme ich die auch nicht. Ja. So, wie wir alle wissen, unser äh, ist Freddy ziemlich aktiv. Wäre er nicht aktiv, dann würde er gar nicht mit uns mitmachen können. Also ist einfach wach und aktiv. So und er. <lacht> wird unser Koch? <lacht> Irgendwann muss er hier die Pizza machen, ne? Auch wenn ich im Real Life keine Pizza mag. Das Ebenbild von mir mag bestimmt Pizza. Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Ich bin Freddy und ich bin ein aktiver Koch. Das passt doch. <lacht> Befe Koch. Freddy. Uff. Puh, endlich geschafft. Tut mir leid, ich bin spät dran. Ich bin Freddy, ein Koch. Ich komme von Freddy Fazbear's Pizzeria. Vielleicht kennst du das ja. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ich für diesen komisch komischen Typ angeschaltet, während ich in Parts Service rumstand und nichts machen konnte. Und jetzt bin ich endlich hier. Und äh... Keine Ahnung, ich mach einfach mal mit. Hab keine Lust mehr, Leute umzubringen. Cool, Freddy hat sich hier angeschlossen. Yeah, wir uns dich umbringen. Noch nicht. Freddy hat sich uns angeschlossen. Yeah. Vor allem finde ich auch, dass sein äh, Look... Mit diesen Haaren, mit diesen, äh, mit diesen Haaren und so, passt voll gut dazu, dass ein Koch ist, weil als Koch muss man ja ähm, so Haarbänder so tragen, damit die Haare nicht ins Essen äh, fallen. <lacht> und deshalb finde ich, dieser Look passt einfach nochmal viel mehr dazu, als so ein anderer Mii. Je mehr im Team, desto besser. Wir werden uns bestimmt prächtig verstehen. <lacht> damit wären wir nun also zu viert. Unsere Reise fußt auf einem wahrlich bedeutsamen Ziel. Wir stellen uns in Gefahr und fordern den dunklen Fürsten Gomma HD heraus. Denn nur so können wir Metopia die Freiheit zurückgeben. Dies wird gewiss eine beschwerliche Reise voller Widrigkeiten. Demgemäß ist es ein Segen, dass wir nun zu viert sind und somit den Ähm... Du, Mike... Können wir nicht langsam mal was essen... <lacht> Na ja dann Auf harmonische Heldentaten In Hülle und Fülle Hurra Toll So Für Frederik müssen wir natürlich auch noch mal ein Zimmer wählen Frederik kann neben Maike chillen Beißt euch aber nicht oh? Was geht denn da ab? Wen magst du eigentlich ganz besonders? Was? Das verrate ich doch nicht was sag schon, was niemals. Na gut dann nicht. Puh. Okay, so random. Okay. Oh, du willst Rüstung? Eine Leinenrobe, ja, dann gönne ich dir die. Komm, schnapp sie dir. Sieht doch schön aus. Können wir auch in einer anderen Farbe wählen. Aber wir nehmen sie in grün. Yeah. So, Danny will ein Spielzeug-Deutsch. Okay, gönn ihn dir. Ich habe gerade so viel Geld. Hatte ich nur demo nicht. Deshalb, kommt, gönn's dir einfach. Ja, ausrüsten. Man kann auch ähm, aussehen, wie ganz am Anfang des Spiels. Trotzdem aber die höchsten Werte von den neuesten Sachen haben. Finde ich schon irgendwie cool und lustig. Ein Anti -Haft, eine Antihaft-Pfanne willst du? Wir wissen zwar deine normale Pfanne noch nicht, aber okay, dann hol dir halt eine neue... <lacht> Könnt ihr jetzt noch mal kurz sehen? Das ist die alte Pfanne, und jetzt gibt sie gleich nochmal mal in Rot. Ja, okay, wenn du sie in Rot haben willst, Freddy, dann nimm sie den Rot. Dann ist mir auch egal, wie du willst. Ach, Banane, habt ihr letztes Mal schon eine Banane spendiert. Boah, erstmal futtern! Wir haben nicht genug für alle. Dann müssen wir teilen. So, Freddy, der, der will alle umbringen. Hier, du kannst ja das Fleisch essen. Nee, nicht so lecker. Koboldfleisch fleisch Nicht so gut wie Menschenfleisch, was? Okay. Hier, Danny, du das nochmal. Oh, Danny mochte es. Er hat sich darüber gefreut. Ja, das ist das Problem. Ich habe kein Essen mehr. Genau deshalb meinte ich immer Essen aufsparen, weil ich habe immer das Problem mit Essen, dass man nicht genug hat. Äh, Probier es mal. Okay, jeder mag es, soweit ich jetzt weiß. Okay, bei Freddy weiß ich jetzt nicht, aber sonst jeder mag es. Das ist schon zumindest mal was sehr Gutes. Okay, lass uns doch mal ein bisschen gamble. Was gibt's denn Neues im Roulette? Spielzeug hätte ich das vorher gesehen, ne? Aber Moment, ich sehe gerade, wir hätten aber auch noch die Chance. auf mp bonbon Ne, ein mp -Bonbon. Wenn es zwei oder drei würde ich nochmal überlegen, aber eins lohnt sich, finde ich nicht. Willkommen beim Schnick-Schnack-Schnuck aus dem Maten. Du weißt ja, wie das hier mittlerweile funktioniert. Komm, dann spielen wir mal eine Runde. Schnick. Schnack. Schnuck. Noch einmal. Schnucken. Mist. Beim nächsten Mal hast du bestimmt mehr Glück. Ja, wir versuchen es nochmal. Let's go. Ich es aber vor. Schnuck. Nice. Nice. Nope. Nope. Keine Interesse. Nope. Ich behalte die 500. Die nehme ich mit. Nice. 500 Gold. Schön, schön. Ich hoffe, es stört nicht, dass ich manchmal vorspule. Sondern auf geht's. Mit Frederik diesmal am Start. Auf geht's. Ich finde mein Team einfach so geil. Nice. Let's go. <lacht> Und hiermit entscheiden wir einen weiteren Weg frei. Es geht noch weiter hier. Auf geht's. Oh, unser schönes Team. Alles prima. Ebenso. Die Grafik ist so schön. Meine Nase ist verstopft. Wie schön. Das wird dieses Spiel so gut aus. Das Gesicht von Monika auf einem Däne? Bosskampf? Oh ja, Monica Maus! <lacht> Mit Grinsepilzen! <lacht> Wie das Gesicht aussieht. Ich kann nicht mehr. Oh mann! Bosskampf! Feuer! <lacht> Nicht lustig. Not funny. Didn't laugh. Okay, wie viel Damage? Verträumt. Ach, hat nichts gebracht. Oh, wir sterben. Nein! Erste snackpause. HP Banane. Ich sollte mal helfen. Ja, wir haben so viele Streuer. Ähm, wir haben es bisher noch nicht gesehen, leider, weil das alles gerade zu so schnell geht, aber Freddy kann auch noch kochen. Ist so gesehen jetzt ein Healer an unserem Team. Äh, du kriegst ein bisschen Heilung. Freddy kriegt auch noch ein bisschen Heilung. Freddy hat gar keine KP. What the... Alter. Gar keine HP. Oh mein Gott. Okay, Feuer auf die Monika-Maus. Bam! Verträumt. Nice. Bam! Michael spielt mit dem Grinsepilz. Freddy! Gott, nein! Freddy's down! Oh, verflixt! Die Macht ist aus! Lebensstreuer aktiviert! Kraft des Lebensstreuers. Nutze dieses mysteriöse Streu, um einen Mii-Charakter wiederzubeleben. Ho, ho, ho! Dein Held hat keine HP mehr! Tja, Pech gehabt. Ohne HP ist der Kampf so gut wie gelaufen. Aber das ist noch kein Grund gleich aufzugeben. Mit dem Lebensstreuer kannst du Mii-Charaktere wiederbeleben. Der Lebensstreuer ist also ziemlich kostbar. Verschwende ihn bloß nicht. Ho, ho, ho. Wie kann man einen Lebensstreuer bitte verschwenden? Plom Alle müssen ein bisschen, bisschen geheilt werden. Ich hab nichts mehr. MP bitte ein bisschen. Okay, let's go. Weiter geht's. Komm, wir haben es gleich. Das Spiel ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aber die Monika-Maus ist down. Danny! Ah, macht's alle nicht fertig. Nein, nicht auf Freddy. Warum kocht er nicht? Ich kann ja noch nicht kochen. Muss er jetzt mal lernen. Das kann sein. Ich habe keine HP-Bananen mehr. Erste Net-Aktion. Spenden. Hier 100 Euro. Ich meine, hier eine bitte nimm. Danke. Ach, bin ich nicht nett. Da steigt unsere Freundschaft auf ein neues Level. Flüchtige Bekannte. Und dadurch werde ich voll geheilt. Wir können nun angeben. Nice. Verschwinde du Pilz! Bam. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr! <lacht> Dieses Gesicht. Und Freddy macht den Rest. Oh, was ein krasser Bosskampf. Und damit retten wir Monika. Das ist so toll. Das war ja einfach. <lacht> ja, easy. Und Freddy erhält ein Level Up. Ja. Ach, erst jetzt lernen wir das. Alles klar. Kleiner Snack gelernt. Stelle HP mit frisch gekochtem wieder her. Genau davon rede ich. Ich meine, das verbraucht auch MP. Da kann man kochen und dann halt man sich. Bevor man wieder angreift. Und wir halten natürlich noch Bonus-Erfahrung. Die bekommt Freddy. Nice! snack sternchen und Bratpilze bekommen. Nice! Puh, was ein Kampf. Und wir ja, haben ein Gasthaus entdeckt. Woohoo, woohoo. Schön. Das Spiel macht echt Bock. Ohne Witz. Oha, was geht denn hier ab? Saubere Arbeit! Freddy macht sauber. Das ist echt tolle Arbeit. Maike wird es nicht mehr helfen? weiß ja nicht. Okay. okay. So, ich habe jetzt mit beiden ein bisschen verbessert. Beide sind Level 2 bei mir. Jetzt noch Freddy. Mit Freddy kann ich ja ein bisschen chillen. Ich will eine neue Rüstung jetzt schon wieder. Oh, eine magie oh, Die sieht richtig cool aus. Oh ja, gönn sie dir. Die gönn ich mir selbst. Ich meine natürlich das Ebenbild von Mike. Die sieht echt richtig cool aus so anderen Farben. Ja, holen wir die uns noch mal in Grün. noch nice. alle Bananen. Ja, gönne ich euch alle. Ihr habt heute gut gekämpft am Bosskampf. Habt alle eure Bananen gefressen. Ihr habt euch diese neuen Bananen redlich verdient, finde ich. So, natürlich, weil Maike schon lange nicht mehr was bekommen hat, kriegt sie auch nochmal eine Banane, damit sie endlich mal irgendwie was Besseres bekommt. Bei mir in der Demo haben die ständig. Okay, geile Animation. Haben die ständig irgendwie Rüstungen gewollt. Jedes Mal eine neue Rüstung. Hier aber nicht. Alles klar. Was können wir denn futtern? <lacht> nicht viel. Bratpilze, feine Pilze, die beim Futtern gleich für gute Laune sorgen. Mh... Mm. Ja, yeah, Freddy, ess die mal. Ja, hat ihm geschmeckt. Snack Sternchen. Wären die Löcher mit Käse gefüllt, hätte der Käse keine Löcher mehr. Hm. Da ist was dran. Hier, Danny. Wie schmeckt das? Es schmeckt gut. Alles klar. Leider kein Level-Up. Was heißt Level-Up? Setz-Up, aber... Naja, dann ist das halt so. Was gibt's bei Roulette? Lederkluft. Okay, machen wir mal. Du, du, du. Wir können übrigens nichts machen. Das ist automatisch hier alles. Man kann nicht A drücken an einem bestimmten Timing. Alles automatisch. Huh? Wir halten zwei Ausflugstickets. Die nehme ich doch gerne mit. Ba, ba, da, ba, ba, da, ba. Zwei Ausflugstickets erhalten. So, dann schnuck schnuck mit dem letzten Ticket, was wir haben. Wir können es immer wieder neue holen. Von daher, komm. Let's go, schnick schnack, schnuck gewonnen. Wollen wir nochmal? Hm. Ja nochmal! Schnick schnack schnuck! Oh lol, ich habe einfach nur vorgespult und gespammt. Nice! Nein, ab hier erhöhe ich nicht, das wird zu risky. Es sind zwar 2000, aber nein. Nein danke, die 1000 nehme ich mit. Alter, ich habe richtig viel Geld. Von Anfang des Spiels ist es richtig viel, finde ich. muss ich wieder dazu sagen, ich die Demo gespielt. Würde ich nicht wissen. Lol. Alles klar. Dann gehe ich doch mal mit Freddy in Kino. Oder Freddy geht mit mir in Kino. Was möchte denn für einen Film gucken? Lass uns ins Kino gehen. Du solltest dir mal die Haare kämmen. danke. Keine Ahnung. Da, da, da, da. Was für einen Film gucken wir denn? Was für einen Film sehen wir uns eigentlich an? Einen Mystery Thriller Gibt alles einen Sinn. Hm, was genau ergibt Sinn? Das Geheimnis, das am Ende gelüftet wurde. Welches Geheimnis? <lacht> okay. Zum Andenken ein Banshee, ein äh, paar Banshee-Tränen. Alles klar. Komm, dann können doch mal Maike und Danny einen Ausflug machen. Können die sich auch mal ein bisschen anfreunden hier. Lass uns angeln gehen. Donner Tag für einen Ausflug, stimmt's? Wie kommt man denn auf sowas? Oh, schön. Ah! Es hat was angebissen. Nicht nee, schon wieder. Äh, uh äh. -oh. Ähm, okay. Einen Peppermong erhalten. Peppermongs, für die du keinen Platz mehr hattest, wurden zum Gasthaus geschickt. Du Glückspilz. So. Das ging schnell. Flüchtige Bekannte. Angeben gelernt. Alright. die noch erhalten. Alles klar. Ja, tauschen wir mal wieder. So. Und dann futtern wir noch ein bisschen und dann gehen wir los. Zwei Leute, die haben nämlich noch nichts gefuttert. Die Panshee-Tränen zum Beispiel würde ich gerne mal trinken. Halb süß, halb salzig. Rätsel und geschmacksvolles Getränk. Hat geschmeckt. Ah, Maike mag das nicht. Na, ja, dann nicht. Komm, dann lassen wir es. Dann, äh, auf geht's. Chris hat nichts zu essen. Pech. Dann let's go. Oh, Freddy ist mit niemandem, befreundet. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Das müssen wir ändern. Und das hier ist nur ein Rückweg. Genau deshalb wollte ich das hier erstmal machen. Weil oben geht's. Irgendwo hin, sag ich mal, ja. Aber jetzt haben wir das schöne Gesicht von Monika gerettet. Oh Gott, die Steuerung. Das müssen wir noch vom Muffet retten. Und von dem Ekelpaket. Aber von Monika haben wir es wieder. Das kann Mützi wieder. Von Monika ins sollte es werden. <lacht> Schönes Anime-Gesicht. Es ist zurück. Oh, ist das hell hier. Hurra, ich habe es wieder! Dieser Abenteurer hat das möglich gemacht! Vielen Dank. Oh, danke fürs Gambling. <lacht> Toll siehst du aus. Noch besser als vorher. Ähm, okay. Lassen wir die beiden alleine. Zwei Gesichter mhm. werden noch gerettet. Und dann sind wir mit Anfangs fertig. Das kann doch nicht mehr so lange dauern, oder? So, Niki. Ist ein bisschen her. Welchen Mimo willst du denn? Nehmen wir mal Peach. Ja. Ja, ja, ja. ja. Hallo, hallo. Ja. Yep. Ich will eine Mio zeigen. Kriegt nicht so viel. Amo! So, Vielen Dank! Was kriegen wir dafür? Natürlich Peach-Outfit. Nice. Ja, wir haben jetzt wieder drei Tickets bekommen. Deshalb Outfit reicht das Gut. Dann nach rechts treuer soldat papyrus hey human hier geht es zu schloss anfangs bedauere aber nur berechtigte haben zugang zum schloss ich muss dich leider bitten umzukehren hier kommst du vorerst nicht weiter Fun-Fact, hier in der Demo ging es auch nicht weiter. Ähm... Ja. Dann gehen wir halt oben lang. Ich gehe extra nicht nach unten lang. Das machen wir zuletzt. Auf geht's! Voll Volldampf voraus! Auf der Kiste! Brauche Gold! So, und jetzt können wir uns entscheiden. Wollen wir nach links? Oder nach rechts? Wir gehen natürlich nach rechts. Zur Kiste. Ich kippe gleich um. Du machst wohl Witze. Ach im Blick, da liegt irgendwas. Wieder einen P-Bombon, von dem haben wir jetzt mittlerweile voll viele. Mir könnte es nicht besser gehen. Ich wusste, du würdest das sagen. Was? Ein Kumulus! Eine Wolke! Was macht der denn hier? Wir werden es sicher erfahren, denn er wird verrecken! Bam! Er lebt noch. Oh! Alter Falter, das war stark! Er weint! Oh, er neigt sich dadurch. Oh, oh no. Nicht gut. Aber er ist weg. Schön. Bäm, jetzt noch beide anderen gleichzeitig bitte. Schön, Danny. Schön. Das kommt davon. Nice. So ein Glück. Und Freddy erreicht Level 3. Und bekommt nichts. Aber wir kriegen ein bisschen Essen. Und finden ein Gasthaus. Bada -bada bam, -bam. unsere Nähe wächst. Loo! Flüchtige bekannte Level 3. Warnen gelernt. Warne einen Freund, der dadurch einen einem Angriff ausweichen kann. Alles klar. Ähm. Ja, ich würde gerne weiterspielen. Hm? Ja, sorry, dass wir das Spiel als halt Spaß machen und ich weiterspielen möchte. Mike, ist Wunschluss glücklich? Aber Danny möchte eine Lederkluft. Moment, bevor wir die geben, bevor wir irgendwas geben, gucken wir mal im Roulette nach. Lumpenuniform. Komm, die hätte ich auch gerne. Die hört sich cool an. Gib Hermann. Kriegen wir aber nicht. Dafür kriegen wir einen weiteren MP-Bonbon. Wisst ihr was? Ich spiel nochmal! Und spiel vor. Nein! Nein! So knapp! Ach komm, oh, drei. Drei Stück, uiuiui. War immer so schlecht, ehrlich gesagt. Okay, dann äh, doch gut. So, Daddy darf jetzt Schnick, Schnuck mitmachen. Let's go! Schnick, Schnack, Schnuck! schnuck. Nochmal! Schnuck! Mist. Leider nichts bekommen. Alles klar. Dann kaufen wir mal die Lederrüstung für Maike. So, was gibt's denn hier für schöne Farben? Keine Ahnung, sieht alles irgendwie seltsam aus, möchte ich sein. Denke ich mal, nimmst du grün? Rüstung gefällt mir nicht. Naja, jeder kluft doch für den Danny. Die Sieht nämlich viel cooler aus als die Rüstung, die er gerade hat. Geben wir ihm in hellblau. Nice. Und Freddy kriegt doch die Banane. So, und jetzt seid ihr fertig. Ich hoffe doch. Denn dann wollen wir doch mal in der nächsten Folge uns zur Kiste aufmachen. Bis dann.